Nach dem Durchforsten von hunderten möglicherweise unversehens verstellter Einstellungen im Phone musste ich mich geschlagen geben. Vor purer Verzweiflung rettete mich nur ein regelrechter Geistesblitz. Die Garantie für das gute Stück war ja noch nicht abgelaufen. Die Hotline des Verkäufers war, oh Wunder, erreichbar und sogar kooperativ. Man versprach innerhalb von 24 Stunden einen Lösungsvorschlag zu präsentieren. Noch